Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Ja, heute machen wir Fahrstunde mit Jasmina. Ihr habt da Bock auf die Fahrstunden, so wie ich das hier sehe. Deswegen gibt es jetzt hier für euch die nächste Folge. Wie schnell darf man jetzt hier fahren? Ja, 100 wäre ein bisschen krass, ne? <lacht> es klatscht ja auch kein Prüfer und sagt, das war ECO <lacht> 5. Das macht ja keiner. Ach so, und übrigens, ich setze jetzt schon mal die Sonnenbrille auf. Nicht, weil ich cool sein will. Sondern weil ich einfach als Fahrlehrer, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist und du guckst den ganzen Tag so, kommst du abends nach Hause, guckst immer noch so und hast du hier Kopfschmerzen, weil du denkst so. Oh, oh, oh. Ja, also nicht, dass ihr denkt, ich will hier cool sein und die ganze Zeit äh, rechts fahren wir weiter und so. Sondern ich setze die Sonnenbrille wirklich auf, weil du sonst den ganzen Tag den hier machen musst. So, jetzt aber los. Viel Spaß. Okay, wenn alles passt, dann ziehen wir wieder los. Genau, Denk nur dran, guck mal da die Ausfahrt. Einfahrt aus der ich rausgekommen bin, ne? Schulterblickmäßig, da musst du reingucken. Da drunter ist so ein Fahrradfahrradschirm. Fahrräder dürfen vorbei. Okay. Das heißt, für Fahrräder ist es recht voll Okay. Ein Bisschen komisch, aber ist so. Ich habe immer gedacht, okay. auf Einbahnstraße baller ich vorbei. Ich habe ja Vorfahrt. Aber ist nicht so, Musst da auch passen. Glaube, kommen keine Fahrräder. Nein. Gut. Checken, checken, Und Dann gehst du ein bisschen links rein. Gas geben. Muss halt nicht 30 fahren, aber mit dem zweiten Gang ist es halt geschmeidiger. Also der erste Gang macht halt immer so. Ja, das lacht. Lacht. Lass die Zeit, wenn ihr jetzt hier vorbei als Spiegel wieder gucken. Genau. Und 30 wäre mich auch zu schnell. Ist auch, wie willst du das denn machen geht doch gar nicht vernünftig. Halt, nicht wirklich Übersicht. Nee. Bisschen links rüber? Wegen dem Auto. Cool. Also ja. guck einfach darüber, weil du guckst sehr gut schon nach da vorne und du guck noch so ein bisschen auf die Spiegel, dann kriegst du das locker hin. Okay. Lass dir Zeit, Kupplung drücken, Kuppeln, drücken und langsam runterbremsen. Jetzt guck mal nach vorne in die Straße. Ja. Darf man da rein? Nein. Gut. Dann fragst du in der Prüfung rechts oder links, wenn es zwei Optionen gibt. Wir fahren also jetzt links. Okay. So also ruhig, erster Gang. Nächste Frage ist, wer hat hier Vorfahrt? Ähm, ja, rechts vor links. Ja, das heißt wir gucken nur auf die, langsam weiter weiterschleifen. Schön mit den Augen da bleiben, ganz langsam, weil das ist wirklich schwer. Langsamer. Siehst du, mehr sieht gar nichts, ne? Langsam rum. Jetzt kannst du locker rum. Correcto Mundo! Ja, und jetzt fahren wir geradeaus weiter. Ruhig ein bisschen Power jetzt, weil die Ampel grün ist. Ja, der der fährt ja nicht der los. Schläft, Anton. Okay. Dann und dann direkt den zweiten Gang noch auf der Kreuzung. Jetzt fahren wir von einer 30 in die andere 30. Ne? Ja. Wir fahren jetzt übrigens hierher, einfach um zu sehen, ob du verstanden hast, wann kannst du den ersten Gang nehmen und wann den zweiten. Hier okay. kommen jetzt ein paar rechts vor links Ecken und du musst immer unterscheiden, nehme ich den ersten oder nehme ich den zweiten. Aber nicht sofort erster Gang. fahr erstmal, du kannst noch gar nichts sehen. Ja. Also vorsorglich den ersten Gang, das sollst du nicht machen. Okay. Beobachte. Kupplung los und weiter. Und jetzt aber auch beschleunigen, dass du wieder auf die 30 kommst. Ein bisschen auf die gucken Du Fuß nimmt ganz weg von der Kupplung. Nee, so ja, nee, also Ja, genau. <lacht> ich will den immer drüber halten. Ich weiß, aber das schürt innere Unsicherheit. Am Anfang denkt man so, ja, da bin ich sicher, da bin ich schnellerer ja oder schneller. Aber das, ist, das bringt nichts. Okay. Vor allen Dingen drückst du dann immer bei jedem, wo du dir nicht sicher bist, so ein bisschen die Kupplung. Ist nicht cool. Ja, nein, denk nicht drüber nach. Wir können die auf gar keinen Fall überholen. Okay. Eher Kupplung drücken und erste Gang. Wenn in der Fahrstunde musst du fahren wie ein Opfer. Okay. Du kannst nicht fahren wie jemand, der schon Führerschein hat, der wäre einfach links vorbeigefahren. das wäre es gewesen. Ne? Wollte ich jetzt ja, ich weiß. <lacht> kannst du nicht bringen, dann kriegt der Prüfer solche Augen und okay. sagt, dir das denn ne? das ist ja auch nicht? So, ne? Zack, kriege ich ne? einen den Nacken. ich ein bisschen Gas, bleib locker dahinter, ne? weil du musst ja theoretisch 1,50 Meter Abstand zu ihr haben, um sie überhaupt lollen zu können. Mhm. Das geht gar nicht, da musst du komplett den Gegenverkehr Da ja, kannst du okay. überhaupt nicht sehen, ob jemand kommt und C, du kannst gar nicht sehen, Rechts vor links kommt, ist da eine Straße oder nicht? Dann brauchen wir wieder Glück. Okay. So, was ist der hinter dir? Der macht schon die ganze Zeit hier die Schlange. Ne? Ja, der will überholen. Ja, ich weiß, aber wie soll er das? denn machen? Ja. geht doch gar nicht. So, bleib am Gas, guck rechts rein, rechts vor links. Kommt keiner, wieder Gas geben. Jetzt können wir überholen. Ein bisschen Gas geben, zweiter Gang. Blinker links. So und dann volles Herz links raus, aber komplett auf dem Gegenverkehr. Ja, volles ja, okay. Rohr. Langsam zurück. Langsam weiter. Und wieder Gas. Cool. Uh. So, wechseln Sie den Akku, das mache ich natürlich. Ihr geht bewaffnet wie Dennis. Ja. <lacht> nein, nein, nicht ganz. Gar nicht ganz. Sie Und dann fahren wir rechts weiter. Spiegel. Genau. Und jetzt wieder die Frage: Kann man mal sehen? Ja. Dann der erste Gang. Und dann locker rum. Lass dir Zeit, Schulterblick, hast du? Ja. Cool. Dann no, dallo Cabo. Also nimmst du dann Gas wieder weg. Ja. Ja, Ich habe mir hier die tollsten Straßen ausgesucht, die ich so kenne. Richtig gut, ne? Ja. So, jetzt geht's nur links rum. Also einfach... Große Kurven machen, genau. Bleib ein bisschen hier. Auf die aufpassen. Nur aufpassen. Rechts rechts vor links. Kommt keiner. Wieder Gas. Links oder rechts fahren. Wenn du weiter rechts rüber fährst, sieht das aus, als würdest du parken wollen. Okay. Und dann fahren andere Autos vielleicht an dir vorbei. Ja, okay. Wenn du so stehen bleibst, ist allen klar, was du gleich als nächstes machst. Du wartest, bis der vorbei ist und dann gehst du. Genau, haben wir. In den Spiegel gucken, nochmal Schulterblick nach links, dass keiner kommt und dann gehst du einfach weiter. Schön links rüber, und deutlich. Sie darf durchgehen, wenn sie gehen wollen würde, geradeaus. Will sie nicht? Nee, geht sie rum. Okay, dann nee, können aber wir langsam weiter. Wir fahren ja, ja, fahr mal weiter nach vorne, aber das ist Arbeit. den kenne ich der Herz drauf. So. Ah, ja. Okay. <lacht> Und locker rum. Mhm. Das ist mies, ne? überall Einmal. in so kleinen Wohngebieten sind immer mal wieder so Straßen und dann fahren wir jetzt rechts weiter, wenn du dich daran erinnerst, als wir gerade rechts vor links so erklärt haben, ne? guck mal oben rechts steht voll mies das Schild, siehst du das? Ja. Gut, wir fahren halt jetzt rechts rum, so. Aber kurz gucken. jetzt bis zum ersten Gang alle Füße loslassen, weil ja. verkehrsberuhigter Bereich ist halt so 8 kmh. Die vier bis sieben, aber sonst schon langsam fährt das Auto gar nicht. Da hinten ist gleich Ende verkehrsberuhigter Bereich und die 30-Zone. Ne? Mhm. Wer hat da gleich Vorfahrt? Ja, rechts vor links. Ich ja, aber es gibt ja drei Ausnahmen von rechts vor links: eine war ein Wald- und Feldweg, eine war abgesenkter Bordstein. Was war die andere? Boah, <lacht> Bereich. Ach so, ja, genau. Und da sind wir jetzt gerade drin. Weil, wenn du so langsam fährst, haben die gesagt, gibt es kein rechts vor links. Okay. Jetzt drück mal die Kupplung. Das bedeutet, alle haben Vorfahrt. Ich wollte fast sagen beide, so. aber es gibt ja sogar drei. Der hat ja auch noch Vorfahrt. Okay. Wenn jetzt gar keiner kommt, schleifst du dich langsam weiter. Boah, jetzt die Hand die Hand. <lacht> so, jetzt kann ich aber. Wieder ein bisschen Gas. Ja. Lass sie jetzt nur nach links. Blinke ich trotzdem? Ja, es geht aber auch geradeaus. Okay. Achso, ja. Okay. Genau, jetzt einfach locker große Kurven ein bisschen größer machen. Weil wenn da einer rauskommt, dann musst du den hier. Genau. Der Vorfahrt. Mies, ne? <lacht> ja. So, Ende der 30-Zone und. Okay. Also schön locker, Kupplung am besten schon leicht drücken und jetzt halt weit nach links gucken, ob da jemand kommt. Ja. Ist okay, weil guck mal, die Straße ist auch eng. Ach da ist unser hier. Gut, dass man auf der Kamera nichts riechen kann. Ne? Ach ja, so. da sind die Dinger. Ja. Boah, ist da hinten. Ne? Ach so. so, jetzt kommen noch die beiden Fahrradfahrer. Machen. Chillst einfach so lange, bis da gleich frei ist. Ne? Ja. Ist halt so. Also du musst halt wirklich auch in der Prüfung dann die Ruhe bewahren, so, und so lange warten, bis dann da wirklich frei ist. Ja, viele wären ja jetzt dann losgefahren, das hätte man glaube ich geschafft vor dem Ball. Ja, aber denk an, du sollst nie so fahren, als hättest du schon einen Führerschein. Ja. So, jetzt kannst du langsam durch. Der Prüfer will ja sehen, dass du sicher bist. Ja. Das wäre das für eine sichere Entscheidung gewesen. Das nee. hätte gepasst, ja. Irgendwie. Genau. Und dann locker. Schildschraubenzieher passt auch irgendwie in eine Kreuzschraube. Aber irgendwie halt, ne? bleiben, die Nerven zu behalten. Ja. <lacht> so, jetzt kommt hier eine Kreuzung, keine Schilder. Wer hat dann Vorfahrt? Ja, rechts vor links. Okay. Kann man was sehen? Ja. ja. Kommt da jemand? Nein. Dann rollst du, so wie du bist, einfach weiter. Kommt niemand? erst ein bisschen Gas. Das war im zweiten Gang okay. Wenn du nichts siehst, immer erst. Okay. Und der Prüfer will einfach nur dein Verständnis sehen, weißt du wann erste oder wann zweiter kommt oder nicht. Und wenn du das nicht genau weißt, dann bohrt der nach. Der Nachbord Zahnarzt, das ist wie beim Zahnersatz. Spiegel, Spiegel, Schulter und raus. Wer hat hier an der Kreuzung Vorfahrt? Lernst einzuschätzen, war das gut oder war das geht so. Wie schnell? Von wann bis wann? Ja, bis zum nächsten Schild, oder? Ja, aber liest das nächste Schild nochmal genau. verstehst du meine Frage. Von 7 bis 17 Uhr? Yes. Und um 18 Uhr ist hier wie schnell? 15. Ja, ohne dass ein Schild steht. Mann, ey, wann sehe ich den denn mal? Ja, er sagt ja, er will jetzt auch durchziehen. Hat er gesagt? Hat er gestern noch gesagt? Gestern hat er, glaube ich, noch gesagt. Ich bin mal... Dennis, ich rufe dich an. der Bremse raus. Doch, hast du. Du bist nur nicht drauf, dich drauf konzentriert. Du hast ja heute schon 100 Mal ganz easy gebremst. Ja? Klar, hast Nein, in diesen ne? letzten moment mache ich immer den so. Nein. Unsere Köpfe. Okay, ja, checken wir nochmal. Das Überqueren da ermöglichen, aber nicht, dass du da stehen bleibst und alle durchwegs wie sagt Martin, sondern einfach nur gucken. Genau, oben rechts das Schild. Mhm. Dann kann ich im zweiten Auf Gang, Auf jeden ja. Fall, aber langsam lösen. Denk dran, wegen diesem mhm. Zusammenkommen. Gut, mal locker wieder. Passt Fuß ganz weg von der Gruppe. Das wäre nicht wie so eine Art <lacht> Ja, ist er. Also man gewöhnt sich daran, ne? der ist immer so da drüber, ja. man denkt so, gleich, gleich drücke ich, gleich drück ich. <lacht> Ja, man hat das Gefühl, dass man sicherer ist, wenn man schneller drücken kann. Ja, das, das Sicherheitsgefühl tarnt sich. Das ist eigentlich Unsicherheit, wenn man denkt, da bin ich schneller, dann kann ich besser. Irgendwie. Aber ist gar nicht so. Wenn du dich jetzt zwingst, den daneben zu legen, merkst du, okay, ich hab's im Griff, okay, ich kann es kontrollieren. Aber man muss sich am Anfang immer erst dazu zwingen, ein ja. bisschen. Ja. Mal, mal checken Und dann von zwei Fahrstreifen immer auf die rechte, es ist richtig. Weil mit dem linken immer irgendwas passiert. Jo, die rechte ist die einfache, ne? Ja. Cool. Sehr gut, sehr So, einfach aufpassen. Ist gut, einfach aufpassen. Man sieht, die herz schießt sofort hoch. Ja. Ne? Aber ist richtig, dass du so reagierst. Schön langsam hier drüber. Und wie viele Pfeile gehen jetzt da wir fahren auch links. Spiegel gucken. Okay, also nee. rüber? Nee, blinken. Fahrst du hast mir da gerade gesagt, von zwei Pfeilen. Ja, okay. Bleib hier. Immer auf dem rechten. Gucken, durchdrücken. Also. Sieh, jetzt habe ich mich drauf konzentriert. Hast Sie du gemerkt? Yeah. <lacht> Ich erwischt mich da im Moment voll auf, weil dass yeah. ich so darauf achte. Ja, das ist richtig übel, auch viele Eltern sagen, wenn immer so, boah, meine Kinder sind eine Katastrophe, seitdem die einen Führerschein machen. Weil wenn die mit ihren Eltern fahren, jetzt ganz ehrlich, in der 30-Zone fahren viele 40 Ja. Das ist passiert wirklich. Und als, wenn du jetzt Fahrschüler bist, dann passt du ja auf, weil du weißt, wenn richtig. du dich nicht aufpasst, bist du dran, ne? Richtig. Also immer so, boah, wow, wie viel fährt der schon? Boah, der Taxifahrer fährt schon 50. <lacht> ja, und dann ist halt so. Dann bist du nervös, gebe ich dir recht. Das ist aber auch nochmal. Und dann gleich rechts weiter. Aber warte, wir wissen noch nicht, ob erste oder zweite Gang Guck immer die Ampel an, die blinken. Wenn die weiter blinkt, ist alles cool. Dann jetzt zweite Gang und roll weiter, nicht stoppen. Weit nach links gucken und roll weiter, einfach so wie du bist rollen. So, auf die Linien gucken, nicht drüber fahren und nach vorne die Ampel gucken. Und gut, dass du jetzt kein Gas gegeben hast, weil wo wärst du denn hingefahren? Ja. Da hättest du wieder nur Stress gekriegt und Power ja, und so in die ja, Kurve. Richtig. Deswegen tu dir immer erst die Ruhe an wenn dir dann langweilig wird. Ich Ach. Langsam, langsam. Das ist die Zeit. Nicht beeilen. Guck mal, hinter dir ist keiner. Also ja, doch jetzt. Ja, easy. <lacht> Aber tu dir immer erst die Ruhe an und wenn, dir dann, wenn du dann merkst, yo, hab ich im Griff, dann drückst du ja. erst drauf, nicht vorher. Jetzt brauchen wir mal Glück. Okay. Abgesenkter Baustelle? Auf jeden Fall. Das ist ja halt so, das ist <lacht> noch, ja. locker hier rein. Hast genug Zeit alles abzuchecken. 30 Zone so Einbahnstraße und jetzt locker wieder Gas. Die fahren hier gerne in der Prüfung rein in die Straße. Ah, ja? Ja, weil das Abbiegen hier in die Straße nicht so einfach ist. Du musst halt die Nerven haben, wie sie runterzubremsen. Es muss ja. egal sein, was die hinter dir davon halten. Und dann merken die sofort ruhig zwei, ganz gut. Ja, okay. Dann merken die sofort, hast du die Nerven dazu oder nicht. Ne? Ja, okay. Das zweite, prüfen ein bisschen Gas, geben ein bisschen recht. Ist da vorne die Anliegerstraße? Siehst du das? Nee. Geradeaus? Guckst. Ja. du, mal die Kupplung, brems mal. Geradeaus ist verboten. Ah. Okay. Wegen, dem, wegen diesem Anliegerfreischild. Siehst du das? Kupplung drücken ist gut. Kupplung drücken und erster Gang. Also, ich geradeaus bin. darfst du nicht. Okay. Was mit links? Können wir links fahren? Ja. Also, rechts geht, aber was mit links? So, links. Nee, auch nicht. Okay, also hast du hier nur eine Option. Rechts. Hier musst du alleine entscheiden. Okay. Ja, der Prüfer wird nichts da sagen. Weil der fährt hier hin, der guckt sich das an und sagt, okay, da ist Anliegerfrei und Einbahnstraße. Was bedeutet Anliegerfrei? Darf heißt, da keiner reinfahren? Nur die Leute, die da wohnen und die, die du kennengelernt hast, die da wohnen. Achso, oh Okay, Blinker rechts. gut, fahren jetzt an. Das bedeutet, die wollen nicht, das ist eigentlich eine Abkürzung, diese Straße. Wir müssen jetzt hier so einen Bogen fahren, damit wir da rumkommen. Ah, okay. Aber man könnte da durchfahren, das wäre eine Abkürzung. Okay. Aber die Leute, die da wohnen, die haben keinen Bock, dass den ganzen Tag Autos da durchfahren. Ja, klar. Also haben die dieses Anlieger frei dahin gemacht. Wenn du jetzt aber jemanden kennst, der da wohnt, darfst du den besuchen. Mhm, okay. kennst, du da keinen, Reine, kennst du da keinen, darfst du nicht da rein. Vor der Am Ende, siehst du das Schild? Ja. Jetzt kannst du fragen, rechts oder links. Wir fahren ja. links weiter, Blinker links. Und weil wir in der Einbahnstraße sind, ganz links rüber. Trotzdem so. rechts vor links. Check nochmal weit rüber gucken. Maxi, Maxi jetzt wird schon Spannend hier, ne? Krasse Sachen. Ich hätte gesagt, es wird immer schwieriger. Am Anfang denkt man boah. Die erste Stunde war richtig geil. Läuft! Direkt so 100 über Dinge in Schnellstraße da. Ja, ja, das war cool. Und so läuft. Ja, das 100 ist auch nicht so schwer. Die kleinen Mistenstraßen hier, das ist so, Ich habe anfangs gedacht, das wäre echt andersrum, ne? Weil dieses schnelle Fahren, also Simulator habe ich durchgedreht, wenn ich 30 fahren sollte. Da habe ich schon Angst bekommen. Gut, gut, wir fahren jetzt rechts weiter. Erst die. Genau. So, siehst du die beiden Jungs? Ja. Langsam bleiben, einfach weiterrollen. Guck mal, du hast ja Vorfahrt gewähren, ne? Ja. Vielleicht schaffst du das, wenn du jetzt weit nach links guckst. Guck mal nach links. Wenn da keiner kommt, rollst du einfach weiter. Einfach weiterrollen. Und einfach hier rum. That's it. Easy. Und dann fahren wir hier mal links. Das ist nämlich der Bäcker und da will ich mal diese 6 Euro investieren. Schau so einen Blinker an, dass der hinter dir rafft, dass du machst. Ein bisschen Gas, genau. Mach nochmal einen Schulterblick, dass da kein Fahrrad kommt. Und dann fährst du hier locker. drauf. Schön gerade einfach. Okay, erster Gang. Mhm. Dann. Mhm. mhm. mhm. Und blinken, dass alle raffen, dass wir losfahren. So. Und jetzt fahren wir hier voll geil betreten auf eigene Gefahr. Das ist wie mit dem Leben selbst. Ne? Du lebst auf eigene Gefahr. Wie wir werden jetzt umkehren. Also? Also, ich würde sagen Kupplung und Stopp. Dann der Rückwärtsgang. Mhm. Linker, rechts. Volle Pulle nach rechts einschlagen. Und dann drehst du dich um. Für keinen von den Kids Platz Nee, nee, nee. Umdrehen mit, umdrehen mit da. Ja? Genau. Und nur ein bisschen Kupplung und Kupplung wieder runter Und wieder ein bisschen Kupplung und Kupplung wieder runter Dass du das schön kontrollierst. Genau so. Sobald das zu schnell wird, drückst du sofort runter. Genau gut. Und wieder runter Dass du das kontrollierst. Cool. Wieder lösen. dass er die nicht okay. wollt. genau. Erster Gang. Wie viel Uhr musst du den Bus kriegen? 14.25 Uhr. Okay, dann lassen wir dich, glaube ich, am besten gleich jetzt schon dann da raus, weil die nächste macht eine Automatikstunde und dann muss ich so... Dann wird nicht, dass wir da nur 24 da wären, das cool. Also okay. fahren wir direkt links. in so einem Kühlschrank läufst, weißt du, da rennst du ja auch nicht los, und dann machst du so langsam ja, und das, du, ne? das ist das ist, wo so. bin ich so, passt das, und so musst du das hier auch machen, geht gar nicht anders, also, du kannst dich einfach losrennen, ja. kommt einer, im knallst, ne? und bevor du dir, sag ich mal, den kleinen Zeh am, am Türrahmen haust, das bockt ja nie, mhm. machst du halt langsam, und genau so ist hier auch, also du fährst halt ganz langsam hier rein, so, dass das für dich passt. Wichtig ist dabei auch, dass du viel links und viel rechts hast und beides immer. Genau. Und dann schön langsam, aber trotzdem. Ja. Das passt. Du ja. Musst, ja, guck mal, du bist ja weg und dann kann der locker hinter dir her. Okay. Siehst du das? Zack, jetzt geht der hinter dir her. Alles gut. Wärst du jetzt auf seinem Weg stehen geblieben, wäre viel schwieriger für ihn. Ja, ja. erste Linie. Passt, ne? Mhm. Ist das normal mit dem Kuppel mal am Ende? Mhm. Weil ich denke, da ist der Fehler irgendwo. Nein, nein, nein. nein, nein. Alles gut. Das ist, wenn du am Ende die Bremse loslässt, rollst du ja, dann hast du das nicht mehr. Ja. Aber um das loslassen zu können, brauchst du dafür die Nerven und die Erfahrung. Ja. Ist also ist das kein Grund, dass man durchfällt? Ach, das interessiert überhaupt keinen. Okay. Ehrlich nicht. Das interessiert keinen. <lacht> so, <ist es. lacht> Langsam weiter, schön schleifen. Das ist das Interessante. Nobody so, jetzt fahren wir wieder in das Ding hier rein. Achso, ja. Mhm. ja. Erster Gang hast du? Nee, nee, erster Gang. Erste Gang langsam ich. lösen. Das war's. Wir haben bereits ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Achso. Wir, genau, wir fahren mit riesigen 8 km Guck auf den Randfahrer hier ne, rechts, er den schön durch, also durchfahren, mhm. hinter dir ist cool, was also ne? das macht was da wie eine Irre überholen. Am Anfang habe ich immer gedacht, also ich könnte verstehen, wenn du jetzt denkst, ich will dich verarschen mit der Geschwindigkeit hier. Nein. Aber ist okay. schön links rüberfahren, ah, mhm. <lacht> Kupplung. die Kupplung, Bremse erstmal. Wir müssen hier umkehren, wie sollen wir das am besten machen? So. Ja. Warte, geradeaus fahren erstmal noch, oder? Und dann? Aber wo ist geradeaus? Da ist ja Ende, ist ja der Zaun. Ja, können wir nicht noch so ein Stück und dann so. Ich würde es genau so andersrum machen. Ich würde ein Stück so fahren und dann rückwärts nach hier. Okay. Weil das. Pass auf, das ist einfacher, wenn du hinter diese Seite guckst, als wenn du hinter deinen Kopf gucken musst. Ach, ah, ja. Weißt ja, du, wenn ja, du hier so. rumfährst. Dann musst du ja rückwärts nach da gucken, wo der Typ gerade herkommt, um zu ja. sehen, dass der da kommt. Das kannst du nicht, weil du musst du so machen und dann du dir den Hals. Also fahr lieber so, dass du hinter meine Seite gucken kannst. Das ist einfacher, also fahr lieber da rein. Also ich blinke jetzt aber genau. erstmal, ne? Genau, Blinken und dann langsam rüber. muss schon ein bisschen nach rechts lenken. Ach, nach rechts. Nach rechts? Ja, echt? noch mehr. Noch mehr. Genau, schön langsam so weiter. weil die Kupplung nicht löst. Hä? Ja, doch. Ah, yes. jetzt. Na kommt er. Wenn du willst, dass er schneller kommt, dann lässt du sie weiter los. Genau. Nee, ja, dann ja. wieder runterdrücken. Machst genau richtig so. Und jetzt stopp. Guck mal. Es reicht ja fünfmal zu achten. So, dann Blinker links. schön langsam große Kurve. Und Handbremse. Genau, zack, andersrum. <lacht> dann kannst du alle Füße loslassen. War doch gut. Ne? Ja. Wichtig ist, dass du diesen Rechts- vor-Links-Unterschied jetzt auf dem Schirm hast. Sehe ich was, sehe ich nichts? Erster Gang oder zweiter Gang? Dass du diese Skills drauf hast. Du merkst, also wenn ich nicht sehe, ist erster Gang. Wenn ich was sehe, dann zweiter Gang. Das habe ich gecheckt. Genau, genau. Okay. das ist halt auch wichtig, dass du, dir das, dass du das mit Ruhe machst. Und verkehrsberuhigter Bereich, abgesenkter Bordstein und äh, Feld- und Waldwege, yeah. sowas, ist äh, kein rechts links. Sie genau. sind wartepflichtig. Und du hast ja jetzt den Riesenvorteil, dass du dir dann auch die Fahrstunde nochmal online angucken kannst. <lacht> nein, nein. Okay, dann ist gut. Okay, cool. Dann, komm gut nach Hause. Ja, danke. So, gut, gut. <lacht> Äh, boah, ich muss den Sitz jetzt noch ein Stück zurück machen, oder? Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Denkt dran wie immer, liken, abonnieren und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Rechts fahren wir weiter, links fahren wir weiter. <lacht> In Spiegel aus Spiegel Schulterblick. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns. Tschüss!